Heute ist der Große, ich schreibe unten was in die Kommentare, Tag rein. Danke. Mhm. Moin, Also hier. Ähm, ja, es gibt ein kleines Unboxing-Video mal wieder. Und zwar von der Get-Digital-Lootbox aus dem April 2020. Ähm, für März hatte ich eigentlich auch schon ein Video gemacht. Allerdings habe ich da von, ähm, von meinem Gimbal, ähm, den ich hier im Handy drin habe, äh, von dem, dem Tool zusammen das Video aufgenommen. Hm und irgendwie kriege ich das Video nicht gespeichert. Ich finde es auf meinem Handy nicht. Ich finde es in meiner Cloud nicht. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Entsprechend komme ich hier das Video ran. Daher gab es auch für März 2020 kein Unboxing-Video zur Get Digital Rootbox. Jetzt aber der April. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und falls ihr auch so eine eigene box haben wollt, in den, Kommentaren, in den Kommentaren, in der Beschreibung unten, kriegt ihr auch nochmal alle Informationen darüber, wo ihr die Lootbox äh, herbekommt. Jetzt viel Spaß, ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe es selber noch nicht ausgepackt, ähm, geht also los. Bis bald, euer Metalizer. Und äh, wie immer brauchen wir natürlich auch ein passendes Messer dafür, äh, damit wir die Lootbox entsprechend aufmachen können. Und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, schauen, was in der April-Gedual Lootbox drin ist. Äh, erstmal das Päckchen aufmachen hier. So, wir haben ein T-Shirt hier auf jeden Fall. Äh, ein T-Shirt ist ja immer mit dabei. Und zwar ist das äh, diesmal äh, Taxi Service, ähm, Corbin, Dallas, New York. Äh, available 24 äh, Stunden, 7 Tage und dann die Nummer dazu. Äh, ist das aus. Oh Gott, wie sagt der Film was? Wir ähm, schauen auf jeden Fall gleich rein, aus welchem Film es ist. Wir bin mir jetzt gerade im nächsten nicht sicher. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt gerade komplett lächerlich damit, aber naja, <lacht> gucken wir mal. So, was haben wir noch drin? The Big Bang Theory und zwar der Talking Pam. Ähm, der spricht wohl mit uns. Bazinga. Basinga. Howard. Howard. Penny. Penny. Penny. <lacht> nice. Sehr witzig. So, was haben wir hier noch? Wir haben eine Vinylfigur, eine Mini-Vinylfigur aus ähm, Justice League. Mal gucken, welchen wir drin haben. Das ähm, muss Machen wir gleich mal auf, damit wir schauen können, was da drin ist. Dann haben wir aus äh, Harry Potter eine Vinylfigur und Sogar die einzige, die ich äh, halbwegs nehmen würde, wenn ich Harry Potter Fan wäre, und zwar ist das Harry selbst. Packen wir auch gleich nochmal aus. Ähm, auch sehr cool, okay. Ich bin, ich bin nicht so der riesen Harry Potter Fan. Was haben wir noch hier? Ähm, Element Steine Eiswürfelform. Das heißt, äh, wir können Eiswürfel machen. Form für vier Eiswürfel je ca. 6 äh, mal 3 cm. Das sind, also da sind. Ähm, die Eiswürfel, die hier drin sind, stehen symbolisch äh, für die vier Elemente Wasser, Luft, Erde und Feuer. Was jetzt noch fehlt, bekanntlich ich das fünfte Element. Äh, aber solltest du keine Schönheit mit orangefarbenen Haaren da äh, haben, erfüllt eine eiskalte Cola denselben Zweck sicher auch. Ja, sehr nice. Okay, packen wir auch noch einmal aus. Die äh, Eiswürfel, was haben wir hier noch? ich noch was gesehen? Ja, haben wir noch mehr. Ähm, um, Dead Rising 4, uh, was von Capcom, muss ich mal auspacken, gucken, was da mhm. drin ist. Bin ich bin jetzt doch schon mal neugierig. Aha, okay. Uh, oh, wir haben hier, glaube ich, ein kleines äh, MacGyver Überlebens-Set. Äh, hier haben wir eine Zange die daraus äh, basteln können. Dann haben wir ähm, ja noch so ein kleines Messer hier. sind Dosenöffner. Ähm, Nagelfeile. Noch einen Dosenöffner. Schraubenzieher. Äh, da weiterhin, das ist von Frank West, also wahrscheinlich unser Charakter, der Charlie mit Dead Rising spielen. Ähm, hier sind eine Komme ich jetzt auch an, ist die nächste Frage. Ah, sie leuchtet sogar. Hallo YouTube. Ähm, auch mit dabei. Nice, nice. Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, äh, ziemlich nice. Ziemlich fett. Danke auf jeden Fall gedütet an dieser Stelle. Ähm, ich teile für die Box natürlich selber immer noch. Ja, also ich werde nicht gesponsert oder so. Also. So, was haben wir noch? So, hier ist ja da das Heftchen drin äh, mit den Sachen, die wir bekommen haben. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was hier in Tüchchen drin ist. Und zwar haben wir da die Outer Planets Alliance, ein kleiner Aufkleber. Dann haben wir, oh, ein ähm, Gewinnspiel. Und zwar äh, eine limitierte 44 meter statue von Bud Spencer im Wert von... 450 Euro, das müssen wir, glaube ich, gleich mal, ähm, müssen wir da mal frei Robert. Also wenn wir gewonnen haben, steht da, haben das gewonnen. in, ein, in allen Fällen leider nicht. Ich glaube, wir haben nicht gewonnen, aber hier steht jetzt drauf, ähm, hier steht drauf, dass hier steht ein kleiner Spruch drauf. und zwar, ohne Heu kann das beste Pferd nicht 14. Zwei Himmelshunde auf dem Weg, so, bitte. Ja, okay, haben wir nicht gewonnen. Ist aber auch, <lacht> auch nicht schlimm. Ich bin sowieso nicht der riesen gute wenn wir jetzt mal. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt, noch, ähm, wir haben jetzt hier noch ein äh, Kaugummi. Und zwar. Äh, Bubble... Ähm, haben wir hier? Wow. Ähm. Double Bubble. Nee, du Double Bubble. Crybaby. Super Exit ist Sauer. Ähm, okay, cool. Dann würde ich sagen, wir packen erstmal äh, das neue Justice League nochmal aus und gucken, was wir da für eine Menüfigur drin haben. Einer, ich habe den Hulk irgendwo stehen. Der steht oben bei mir äh, im Regal. Steht der Hulk schon. Und? Äh, wie hieß der noch? Ist das Aqua? Äh, Aqua nicht Aquaman. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wie der gute hier heißt. Ich komme jetzt gerade auf seinen Namen. Der wird aber gespielt von dem anderen, von dem Typen, der, der in Game of Thrones auch mitgespielt hat. Verwirrend, aber ja, er ist es. Äh, sehr schön. Harry Potter, äh, packen wir auch mal aus. Ah, da ist sogar noch sehr, sehr nice. Da ist noch die Eule mit dabei und der Brief und äh, sein Zauberstab ist auch mit dabei. Ja. Wie ähm, ich sogar schon fast da drin, das um ehrlich zu sein, sieht ganz schön aus. Ist auch super, ein super Schenken, denke ich. So, dann haben wir, also ich brauche, wie man Harry Potter-Fan kennt, ne? ähm, was haben wir noch? Hab ich Ach ja, die Eis, stimmt, die Eiswürfel, die wollte ich nochmal auspacken. Gucken wir mal, was da äh, drin ist. Das hier ist äh, die Auflauf, also die Eiswürfel. Da macht man das Wasser einfach rein, dann äh, werden daraus lustige, schöne Eiswürfel. Sehr gute cool, Idee auf jeden Fall. Genau, wenn ihr wisst, welche Symbole für was stehen, also was ist ähm, äh, Luft, Wasser, Feuer und so weiter, schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, ob ihr es rausfindet. Mhm. So, und genau, ah, Moment, hier ist ja noch was drin. Ah, noch ein kleiner, noch ein kleiner Pin äh, zum Anstecken. Und zwar, ähm, ist, wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, wird wahrscheinlich wissen, was es ist. Ansonsten schreibt es gerne auch unten in die Kommentare rein. Heute ist der Große. Ich schreibe unten was in die Kommentare-Tag rein. Hm. Danke. Hm. So, wir gucken mal, was in der Lootbox denn in diesem Mord so äh, drin war. Äh, Dead Rising Multitool. Äh, für 14,95 Euro. Dann haben wir die Harry Potter-Figur ebenfalls für 14,95 Euro. Ich bin wirklich froh, dass ich da Harry Potter bekommen habe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, Shirt Corbin, der Dallas Taxi Service. Ähm. Ah. Ist das aus. Ist das aus. Das fünfte Element? Ich glaube ja, oder? Hm. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, ich meine, es ist das fünfte Element. Dann haben wir die Funko DC Mystery Minis aus der Justice League ähm, für 6,95 den Big Bang Theory Sprechenden Stift für 5 Euro, die äh, Elemente, nein, es würfeln, 10 Euro, den Geek-Blatten, ich sag euch lieber nicht, was es ist, ich, ich frage mal Julia, ich glaube, die weiß, was es ist, ist, ich frage sie nachher mal, mal gucken. Ähm, ah, der Aufkleber äh, OP äh, Outer Planets Alliance ist aus The Expans. Und ah, im, Upgrade, im Upgrade, war Legend of Zelda ähm, die Stressebille. Dann ein Super Mario Unterwasser Level Glas. Werde sich übrigens äh, der Dinsen sehr darüber gefreut. Ich weiß, dass der Unterwasser Level liebt. Ähm, und wir haben von Space Invaders ein Projektionslicht. Okay, wäre eine coole Sache gewesen. Ähm, ja, genau. Ähm, ich muss mal gucken, wie der, ich hab, diesen Monat habe ich jetzt bei Mario. Ich war zu spät dran für das Upgrade. Von daher hat sich das leider nicht äh, ganz ergeben. Ähm, aber ja, genau, es gibt uns also noch ein paar neue Sachen im Shop, die man auch immer mal sehen kann, auch gerne kriegt ihr mehr oder einfach einen Link unten in der Beschreibung. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß, euer Metalizer. Ja, das ist übrigens äh, nochmal das T-Shirt aus der Lootbox äh, in, in vollem Detail. Ja. Ja, und an dieser Stelle danke ich dir, ja ganz besonders, ganz genau du, dir danke ich ganz besonders, dass du bis zum Ende geschaut hast. Ich habe hier noch ein Video für dich, äh, einmal als Vorschlag und einmal das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Vielen Dank für deinen Support, bis zum nächsten Mal, dein Metalizer.